Du möchtest ein Huge Marshmallow Agony haben, dann bleib dran, denn ich erkläre dir gleich, wie du eins bekommst. Aber erstmal, hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder mit der Simulator X. Ich habe eigentlich geplant, dass ich heute ein Video mache, in dem ich über ein wichtiges Thema im Pets zum Latte X spreche. Das Thema hat sich aber inzwischen schon erledigt. Zum Glück war ich ein bisschen damit beschäftigt, Overwatch zu zocken, statt dieses Video hier zu machen, weil sonst hätte ich ein Video mit falschen Informationen vorproduziert. Und außerdem gibt es eine Huge-Pet-Verlosung. Man kann ein Huge-Marshmallow-Agony bekommen. Wie ich das Pad verlose und wie du es gewinnen kannst, erkläre ich nachher. Erstmal will ich noch hier über die Diamond Mine sprechen, weil vor zwei Wochen kam ein Update raus, das diese Diamond Mine hinzugefügt hat und die Diamond Mine war ein kompletter Reinfall. Man musste ein ganzes Huge Pad hergeben. Einfach nur, damit man hier in den letzten Abteil kommt und in dem letzten Abteil konnte man überhaupt nicht gut farmen. Dann wurde die Diamond Mine wieder ein bisschen gebufft von Preston und mit dem letzten Update wurde sie nochmal so richtig gebufft. Sie wurde so gut gebufft tatsächlich, dass wenn man dann auch noch diese ganzen Fruit Boosts einsammelt, dass man tausende Milliarden Gems machen kann. Aber das ist leider vorbei. Das wurde, wenn ihr das Video seht, gestern dann leider rausgefixt. Jetzt kriegt man nur noch einen Bruchteil. Ich glaube ein Hundertstel von dem, was man vorher bekommen hat. Normalerweise wären diese Zahlen hier 15.000, 26.000. Das wären mehrere Millionen eigentlich gewesen, so wie es gestern war. Vor allem, wenn ich da noch Fruit Boost gehabt hätte, wäre es ja noch viel mehr gewesen. Ist jetzt leider nicht mehr drin, wurde leider gefixt. Aber es hat auch was Gutes, weil es ist ja nicht nur eine geile Methode, um viele Gems zu bekommen. Wenn es dann so leicht ist, Gems zu bekommen, dass man hier einfach nur farmen muss über Nacht, dann würden die Gems mega an Wert verlieren. Das ist das, was ich euch gestern noch erzählen wollte. Und zwar, dass ihr so schnell wie möglich hier Gems farmen sollt oder euch mit den Gems so schnell wie möglich alle möglichen Huge Pads, am besten sogar Titanic Pads, kaufen sollt, sofern es möglich ist. Weil die Dinger werden massiv im Preis steigen, wenn die Gems im Wert sinken werden. Ist ja logisch. Gems sind weniger wert, heißt alle Pads sind mehr wert. Aber... Das ist jetzt nicht mehr so hart. Man kann immer noch ziemlich gut Gems farmen hier. Ihr seht, ich farme immer noch relativ gut, aber nicht mehr ansatzweise so gut. Ihr seht, ich habe es auch ein bisschen verpasst mit dem Farmen. Ich habe nur 174 Billion. Es gibt andere Leute, die haben mehrere Trillionen gefarmt. Aber ich bin halt über Nacht rausgeflogen und habe dann verschlafen, erst später rangesetzt und dann war es eigentlich schon vorbei. Deswegen war bei mir nicht so viel drin, was ich so erfahren konnte. Echt schade, aber ist leider so. Trotzdem schlage ich euch vor, wenn ihr könnt, wenn ihr in die letzte Area hier rein könnt, ich weiß, das können viele nicht, weil dafür braucht man den Pet-Overlord-Rang und man braucht dafür halt ein Huge-Pet, das man opfern kann, aber wenn ihr es könnt, dann schlage ich vor, farmt ein bisschen Diamonds, wenn ihr die Zeit übrig habt und kauft euch dann ein paar Huge Pads. Die werden wahrscheinlich schon noch im Preis ein bisschen steigen, aber nicht ansatzweise so sehr, wie ich es befürchtet habe. Also da kann der Panikmodus wieder abgeschaltet werden. Und die erste Sache, die ich euch zeigen möchte, ist auf meinem Discord-Server. Auf dem Discord-Server drauf, falls ihr noch nicht drauf seid, joint drauf, geht in den Verification-Channel, Regeln akzeptieren, Regeln gelesen, einfach nur um richtig zu joinen. Da gibt es eine neue Ankündigung. Wenn ihr Ankündigungen nicht verpassen wollt, gibt es hier einen Rollen-Channel, die Möglichkeit, euch einen Ping zu holen, dann kriegt ihr einen Ping für Ankündigungen, ansonsten könnt ihr es auch sein lassen. Denn wir suchen neue Discord-Moderatoren, die halt auf dem Discord für Ordnung sorgen. Wenn ihr es machen wollt, könnt ihr euch hier über das Google Form Formular bewerben. Außerdem gibt es eine huge Verlosung. Und... Um an der Huge-Verlosung teilzunehmen, müsst ihr halt auf meinen Discord-Server joinen und die Regeln akzeptieren. Wenn ihr dann drauf gejoint seid, dann klickt ihr einfach hier auf dieses Verlosung-Ding rauf. Dann werdet ihr direkt zur Verlosung geleitet. So sollte das bei euch aussehen. Und um daran teilzunehmen, klickt ihr hier einfach auf dieses Symbol rauf. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Falls hier irgendein anderer Fehler steht, solltet ihr einfach lesen, was da steht. Zum Beispiel, vielleicht habt ihr noch die Rolle neu. Wenn ihr die Rolle neu habt, geht ihr in den Verification-Channel. Der ist immer ganz oben und müsst noch die Regeln als akzeptiert. Markieren. Dann könnt ihr wieder zurück, wieder teilnehmen und mit etwas Glück gewinnt ihr dann ein Huge Pad. Ihr seht ja auch, Mitglieder mit der Rolle Tier 1, 2, 3, 4 und 5 haben mehr Einträge und dementsprechend höhere Chancen und die Rollen Tier 1, 2, 3, 4, 5 bekommt man, indem man einfach aktiv auf dem Discord-Server ist. Es dauert schon ziemlich lange. Tier 1 kriegt man sehr schnell. Die anderen Tiers sind für sehr aktive Mitglieder. Die kriegt man erst ziemlich spät. Ihr müsst einfach nur in text schreiben, in voice channel sprechen und dann kriegt ihr Tier 1 auf jeden Fall ziemlich schnell. Die anderen dauern eine Weile. Aber wer vielleicht ein Überlebnis wert, wenn ihr in eurer Freizeit nichts zu tun habt, kommt auf meinen Discord-Server rauf. Manchmal sind hier auch, hier, jetzt seht ihr gerade, Viktor ist gerade in einem Channel, Felix ist gerade in einem Channel, Tani ist gerade in einem Channel. Ihr könnt in die Lobby gehen mit irgendwelchen Leuten schreiben. Oder in die Roblox-Lobby euch über Roblox, Pet-Simulator, sonst was unterhalten. Ihr könnt im Roblox-Studio-Forum Fragen stellen, aber bevor ihr Fragen stellt, klickt hier oben auf die Postrichtlinien, richtlinien lest euch die durch, weil nur Posts, die sich nach diesen Postrichtlinien richten, werden auch von mir beantwortet. Wenn ihr da einfach nur reinschreibt, ich will was machen und es geht nicht. Dann kann ich damit nichts anfangen. Dann habe ich auch keine Lust, das nochmal nachzufragen. Zehnmal, ja, was geht nicht, was willst du machen, wie stellt sie das vor? Dafür gibt es die Postrichtlinie. Schon anständiger Post von euch und dann werde ich auch antworten. Wenn ihr gerne malt, gibt es auch einen Art-Channel, da wird aktuell nicht sehr viel reingepostet. Also wäre schön, wenn ihr da vielleicht ein bisschen Kunst reinposten könnt. Und falls ihr dann aktiv auf meinem Server seid, könnt ihr euch vielleicht auch als Moderator bewerben. Die Mod-Bewerbung werde ich mir wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein zwei Wochen angucken. Dann gibt es ein Bewerbungsgespräch, dann könnt ihr mit mir sprechen und werdet eventuell... Das die Verlosung wird am Samstag aufgelöst und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu der Verlosung habt und wie ihr das Huge Marshmallow Agony bekommen könnt, dann habe ich oben auf dem i ein Video verlinkt, das ist schon ein bisschen älter, da erkläre ich im Grunde, wie man auf meinem Server joint, wie man sich da verhält und... Auch wie man an den Verlosungen teilnimmt. Glaube ich zumindest. Schon so lange her, dass ich mir nicht ganz so sicher bin. Aber ich denke schon. Und dann gibt es einmal natürlich noch ein riesen Dankeschön an meinen Briefkasten. Denn mein Briefkasten hat mir ein Huge Marshmallow Agony geschickt. Ignoriert mal hier diesen Roblox Paul BS. Das kam von meinem Briefkasten. Finde ich super nett. Gehe ich auf Claim. Und das ist das Pad, das wir dann auch verlosen werden. Hier mit Best Friends und Tech Coins 1. Nicht die besten Verzauberungen, aber ein Huge Pad. Und gar nicht mal so ein unseltenes Huge Pad. Ich meine so hell. Rocks gibt es ja Millionen Stück von. Auch eine Huge Scary Cat gibt es 50.000. Ich versuche gerade irgendwas zu finden, was vergleichsweise... Der Huge Peacock gibt es erst 46.000 Mal. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber so ein Huge Marshmallow Agony gibt es nur 72.000 Mal und davon wird es nicht mehr geben, weil die waren ja Osterpads und das Osterevent ist vorbei. Das heißt, die gibt es nicht mehr. Habe ich eigentlich schon über die Diamond Mine geredet? Ich habe vorhin irgendwie einen Fehler mit meiner Aufnahme gehabt, deswegen weiß ich nicht, was ich schon gesagt habe und was nicht. Ich denke, ich habe schon gesagt hier gibt es so viele Diamonds drin. Also so viele nicht. Es, es gäbe mehr, wenn, wenn Preston es nicht wieder genervt hat. Ich verstehe, dass er es genervt hat, weil es war zu insane, wie viele Gems man bekommen hat. Aber ich finde es auch ein bisschen traurig. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch diese Nacht hier Gems hier farmen, aber dann werde ich es auch sein lassen, weil es sich halt dann doch nicht mehr lohnt, hier Gems zu farmen. Ich mache es halt nur, damit ich Pet Overlord endlich voll bekomme. Weil das ging jetzt schon ziemlich schnell. Ich weiß noch, die ersten 30% bei Pet Overlord, die haben ewig gedauert. Aber die letzten... 30%, die ich gemacht habe, die ging ziemlich schnell eigentlich. Dementsprechend werde ich das noch machen, damit ich endlich den nächsten Rang freischalte. Und dann vielleicht auch mal wieder eine Million Gems bekomme, wenn ich die Daily Gifts, die Daily Rewards einsammle. Sonst gibt es für mich aber nicht mehr viel zu sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Pets umlaute, oder wenn es irgendwas gibt, was ich mal in einem Video machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich gebe YouTube jetzt wieder ein bisschen ruhiger an. Die letzten Tage kamen, kamen immer so viele Free-Items-Videos. Ich werde jetzt auch nicht mehr zu jedem Free-Item Video machen, sondern nur noch zu denen, die sich meiner Meinung nach lohnen, vom Aufwand und vom Aussehen her. Das wäre es aber mit dem Video. Klickt jetzt das an, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao! Wow.